Vizepräsident, Herr Bundespräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Stärke unserer Schweiz, dass der Bund im Prinzip nur dort Aufgaben übernimmt, welche die Kantone alleine nicht bewältigen können. Dieses Subsidiaritätsprinzip gilt auch im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Daran möchte ich auch nicht rütteln. Dennoch möchte ich zwei Punkte in der Antwort des Bundesrates nicht einfach so stehen lassen. Zuerst etwas Grundsätzliches. Ich meine, es ist eine verpasste Chance, dass der Bundesrat in der laufenden Evaluation des Kinder- und Jugendfördergesetzes nicht vertiefter auf die Punkte eingehen möchte, die ich in meiner Interpellation eingebracht habe. Evaluationen sind auch da, um Fragen vertiefter zu prüfen und so allenfalls eine längerfristige Perspektive aufzutun. Das wäre deshalb wichtig, weil sich Entwicklungen abzeichnen, die meiner Meinung nach die außerschulische Jugendarbeit gefährden und daher frühzeitig angegangen werden müssten. Nun zur Antwort des Bundesrates. Erstens, wenn es um die föderale Aufgabenteilung geht, wird häufig mit zwei Ellen gemessen. Neue Vollzugsaufgaben werden gerne den Gemeinden abgegeben. Wenn aber die Gemeinden in ihren Aufgaben unterstützt werden sollen, wird vielfach das Argument der Subsidiarität vorgebracht, so wie dies in Ihrer Antwort zu meiner Frage 6 in der Interpellation der Fall ist. Aus meiner Sicht wäre es deshalb angezeigt, dass der Bund die Implementierung von bereits bestehenden Modellen in weiteren Regionen und Gemeinden unterstützt. Mein zweiter Punkt betrifft die Entwicklung. Dass der Raum für die außerschulische Jugendarbeit durch die schulische und außerschulischen Tagesstrukturen immer kleiner wird. Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leistet einen wichtigen Beitrag an die Betreuungsarbeit von Kindern und Jugendlichen. Das wurde bisher in der Diskussion um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu wenig berücksichtigt. Neben den Eltern, den schulischen Betreuungsstrukturen und den familiär ergänzenden Betreuungsstrukturen wie Kindergrippen spielen die außenschulischen Betreuungsaktivitäten, insbesondere die Jugend-, Sport- und Freizeitorganisationen sowie die Jugendverbände eine wichtige Rolle. Der Beitrag der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit an die Betreuungsarbeit von Kindern und Jugendlichen sollen daher im Allgemeinen verstärkt anerkannt und gefördert werden. Durch den Rückgang der formellen freiwilligen Arbeit, welche gemäß Bundesamt für Statistik stark abgenommen hat, ist der langfristige Erhalt dieser Betreuungsarbeit nicht mehr sichergestellt. Insbesondere auf Gemeindeebene spielen die außenschulischen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle bei der Betreuungsarbeit. Neben Betreuungsarbeit an sich ist aber auch die Qualität der Betreuung eine andere in der außerschulischen Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche können in außerschulischen Jugendarbeitsaktivitäten ganz andere Erfahrungen machen als professionelle Tagesstrukturen. Gerade in Jugendverbänden lernen junge Menschen, Verantwortung für sich, aber auch die Gesellschaft zu übernehmen. Dabei werden sie auch auf Aufgaben vorbereitet, damit sie diese später in unserem Milizsystem wahrnehmen können. Die Milizarbeit ist eine bekanntlich auch die Basis unseres föderalen Systems, vor allem eben auch in den Gemeinden. Neben der Zivilgesellschaft ist es primär die Aufgabe der Gemeinden, die außerschulischen Betreuungsarbeit zu fördern. Aber auch der Bund soll hier seine Verantwortung wahrnehmen. Dies aus zwei Gründen. Erstens, wie bereits erwähnt, damit die Gemeinden nicht nur fortlaufend neue Vorgaben durch den Bund erhalten, sondern dass sie auch in der Umsetzung ihrer Aufgaben unterstützt werden, auch in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Und zweitens sollen bei der Frage der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie nicht alle Aufgaben auf die schulischen und familiär ergänzenden Strukturen wie Kinderkrippen und Tagesschulen übertragen werden. Ich habe ehrlich gesagt Mühe damit, wenn alles verschult und in einem gewissen Sinne auch verstaatlicht wird. Im Vergleich zu den schulischen und familiären ergänzenden Betreuungsstrukturen fördert die außerschulische Betreuungsarbeit auch die Eigenverantwortung und das familiäre Engagement von Kindern. Und Jugendlichen. Dies ist der springende Punkt. Durch dieses große freiwillige Engagement ist die außerschulische Betreuungsarbeit einerseits kostengünstiger als die schulische und die familiäre ergänzende Betreuungsstrukturen und andererseits fördert die außerschulische Betreuungsarbeit den Umgang mit Freiräumen und die Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen und genau auf dieser Eigenverantwortung fußt bekanntlich die schweizerische Gesellschaft und ihre Politik. Und auf meine Interpellation zurückzukommen, es ist richtig, dass das primäre Ziel der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit gemäß Artikel 67 unserer Bundesverfassung die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist. Die Betreuungsarbeit im Rahmen von außerschulischen Kinder- und Jugendaktivitäten ist allerdings ebenso wichtig. Meiner Ansicht nach wäre es durchaus möglich, den Zweck des Kinder- und Jugendfördergesetzes zu ergänzen und sich dabei auf den gleichen Verfassungsartikel wie das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familieergänzende Kinderbetreuung abzustützen, um die Betreuungsarbeit der außerschulischen Jugendarbeit zu stärken. Merci.